Ah, oh, mein Bild. Mein Bild. <laughs> Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Heute zeige ich euch eine Demo von Vertigo 2 und äh, Vertigo habe ich ja schon auf meinem Kanal gestreamt, zweimal, also den ersten Teil dieses Remastered und äh, verlinke ich definitiv auch äh, unten in die Beschreibung und in die Infobox, dann könnt ihr da auch gerne mal reinschauen. Ich werde das Game Vertigo 1 auf jeden Fall nochmal weiterspielen, damit ich ähm, ja das Game komplett bis zum Ende spielen kann und dann mit Vertigo 2 neu beginnen kann, wenn er denn mal rauskommt. Es war damals 2020 angedacht, jetzt haben wir aber schon 2021 und ich habe irgendwas gelesen von ähm, Herbst 2021, ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich mir, mir von, von Vertigo 2 jetzt die Demo angeschaut, das ist keine neue Demo, die ist glaube ich auch von 2019, Ende 2019 irgendwann glaube ich oder Mitte ist die rausgekommen und äh, ja, heute hatte ich mal Zeit und um mir das anzuschauen und ich bin echt mega begeistert, also hat mir richtig gut gefallen. Sehr gute Erneuerung, grafisch natürlich auch und äh, die Waffen machen Spaß. Ich habe jetzt auch wieder mit der HP Reverb G2 gezockt und äh, ja die ich von Vordos bekommen habe, leihweise, damit ich hier mal ein bisschen mit der G2 zocken kann. Hat mir soweit gut gefallen, also auch vom, vom Display her, aber ähm, als ich die schrotflinte in der Hand hatte, ist äh, immer wieder das Tracking verloren gegangen von, dem, äh, von der Hand, die hier an, an dem ja, an dem Lauf war quasi, nicht an dem Lauf, sondern ähm, ja an der Halterung von der Schrotflinte, sage ich mal, wo man die halt normal hält. Und äh, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Auf jeden Fall ist da dann immer wieder das Tracking verloren gegangen, ist wegge weggeflogen die Hand und das nervte so ein bisschen. Hat mir nicht gut, gut gefallen. Solange ich die normale Waffe in der Hand hatte, war alles gut. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz hier die, die äh, Steam-Seite an von Vertigo und... Äh, ja, hier steht es auch, Veröffentlichung 2020. Das passt natürlich momentan noch nicht. Hier könnt ihr aber die Demo euch auch runterladen und äh, testen. Die ist, glaube ich, 3 GB groß, also nicht so groß. Und, äh, also, mir hat das Gameplay jetzt gefallen. Ähm, wie gesagt, grafisch super. Auch wieder ein paar äh, Witze dabei. Also, äh, ist echt echt cool gemacht. Und äh, für eine Demo war das jetzt echt viel Gameplay, meiner Meinung nach. Ähm, da kann man echt nicht meckern. Und, ähm, ja, wir werden gerettet in diesem Teil hier von äh, Brian. Der findet uns in irgendwie in einem Quantum-Reaktor und äh, der, ja, der rettet uns da und erklärt uns dann erstmal so ein bisschen, was da los ist. Und äh, ja, das mal so ein bisschen zur Story. Ist äh, von Grund auf für High-End-VR-PCs gemacht und äh, ja, das sieht man auch, also echt gut. Gut gelungen, natürlich kann man es jetzt nicht mit Half-Life Alex vergleichen, aber äh, was mich an Half-Life jetzt erinnert hat, ist äh, vom, vom Intro, das seht ihr gleich im Gameplay, ähm, bei Half-Life hat man immer damals angefangen in der Bahn und äh, ist dann da gefahren worden, also als noch in Flat war. Und äh, ja, da hat man jetzt auch als Intro, ist man mit einem Fahrstuhl gefahren und ist dann auch runter, links äh, wieder runter und hat dann sich immer so Szenarien anschauen können. Das hat mich mega an Half-Life erinnert, muss ich sagen. Und äh, ja, hier haben wir 16 äh, Unique Weapons, also 16 Waffen. Wir haben eben drei an der Zahl gehabt, einen Revolver, eine normale Pistole unten und, und Schrot, äh, diese Schrotflinte war echt cool gemacht. Ja, das mal zum Game. Ich bin echt gespannt, wann das rauskommt. Und äh, dann wird es definitiv noch ein äh, neues Gameplay geben, also von diesem Game hier. Heute Abend äh, werden wir dafür auch nochmal äh, in der VR-News-Sendung drüber quatschen. Ähm, werde ich dann eventuell auch später da auch nochmal hier in die, in die Beschreibung packen. Und äh, mein altes Gameplay von Vertigo 1 werde ich auch in, in die Beschreibung und in die Infobox packen. Dann könnt ihr da gerne auch mal reinschauen. Hat mir auch richtig gut gefallen. Also... Vertigo äh, 1 Remastered war für mich ein mega Überraschungstitel und hat mir sup super gut gefallen und äh, sowas brauchen wir auch für VR, also sollte man definitiv mal drauf schauen. Okay Leute, jetzt äh, halte ich euch nicht lange ab vom Gameplay und wünsche euch viel Spaß. So Leute, willkommen bei der Demo von Vertigo 2 und ich bin echt gespannt, Oh, hi. <lacht> auf was ich mich hier einlasse. Ich habe den ersten Teil ja teilweise gespielt äh, im Livestream. Ich werde den definitiv nochmal streamen und zu Ende zocken, äh, bevor noch Vertigo 2 rauskommt. Aber ich wollte mir jetzt trotzdem hier den zweiten Teil mal anschauen, die Demo davon anschauen. Äh, ja, was hat sich geändert? Also grafisch hat sich auf jeden Fall einiges geändert. Also man sieht, dass es kein Remastered mehr ist, sondern wirklich, ja, wirklich ein VR-Game neues. Und äh, ja, es ist extra auf... High-End-PC-VR-Grafik ausgelegt, das Ganze. Und äh, ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Ich weiß auch nicht, wie lange das Ganze hier geht, aber lassen wir uns einfach überraschen. Und ja, los geht's. Ah, nein, los geht's noch nicht. Schauen wir uns mal ganz kurz nochmal die, die Optionen an, die wir hier haben. Audiomöglichkeiten haben wir hier, können wir noch anwählen. Grafikeinstellungen. I guess make. <lacht> ja, wir wollen den I guess Make auf jeden Fall. Screen Shake, Low. Also es ist, wenn man irgendwie, nee, das kann ich gar nicht, aber wenn man Schaden erleidet, dass es auf einmal alles anfängt zu vibrieren äh, vom Bild her, geht gar nicht. Muss ich, muss ich definitiv weghaben. Und ich würde sagen, Turning, Snap Turn ist okay. Ich hoffe, es hat normales ähm, Free Locomotion. Und äh, ja, jetzt geht's los. Ich bin, ich bin. Ich bin. wach. Oh jetzt. Hi. Oh, das sieht gut aus. Also, mir gefällt's. Okay, wir werden Ryan. zurückgedrückt, das ist okay. Was? Hey! Ryan! Was, Leo? Ich in der Mitte of fixing Internet, dass du incompetent. Hi. Oh, shit! Sie ist weg! Hallo, buddy! Hello Hi! Shut up, Leo, Leave uns alone. Die Menschen Well then, welcome, young lady, to Brian Industries headquarters. You may say I've never heard of Brian Industries, and don't worry, I won't take offense because Brian Industries is secret, secret, very secret organization. My work is a little risque for the general public, and I prefer the privacy of obscurity. Are you having memory problems? The nanobot should finish patching up your noggin soon, but. In the meantime, would you like me to fill you in on what happened and how you got there? Okay, where to begin? This is a quantum reactor. Basically, a giant machine that exploits instability in space-time to create energy from nothing. Well, to be more accurate, it leeches energy from parallel universes. In one of those strange alien worlds... One where human technological development is centuries behind, and it's taken you until the 20th century to even get to the moon you were born. Fast forward, you probably made an ass of yourself, chasing shiny lights into the woods. The shiny lights were the extraspatial singularities of this quantum reactor intersecting with your universe. When you got too close to the equivalent space-time coordinates of the reactor core as it cycled, the quantum activity in your brain triggered a Class 8 matter exchange event which pulled you over here into our lovely, lovely world. From that point on, I've been checking on you through the security system. You arrived on the fifth floor, right next to my faked corpse, and foolishly tried to get to the surface. You bumbled your way up through all the floors, fighting the weak security robots that they put up there for show, and were fortunately stopped by my, uh, friend, hand, before you poked your dumb head out a window and got the entire mountain obliterated for the containment breach. Gentle hand took the precaution of dropping you down an elevator shaft, and, well, here we are. Any of that sound familiar? Good? Good. Now, I've got something for you that will help with mobility while your legs continue to recover. It's called the BAMM, -M, short for Biometric On-Counted <laughs> multi -tool. It's a medical device that can detect and help repair injuries, but it also lets you move around quickly using a highly localized alcubierre field. In layman's terms, you can teleport short distances effortlessly. Try it out by teleporting around the room a couple of times. That's is cool. Learn to teleport. New user detected. Welcome to BAM. Initiating biometrics. Please wait up to 10 minutes before engaging in normally fatal activities. Joystick to teleport. Okay, das funktioniert. Also ich habe ja den den Look direkt super gefunden damals bei Vertigo 1 und der ist ja auch wieder genauso geil und äh, auch das Spiel war eine absolute positive Überraschung für mich und äh, ich muss definitiv den ersten Teil noch durchspielen. Das Theres will guide you through, and don't worry, you're not a prisoner. This force feels more for Leo's comfort of mine than anything else. Poor guy, thinks you're violent, a ruthless robot murderer. Anyhow, you'll have free reign of my home after the orientation. Speaking of, you ready down there, Theris? Sure, boss. Great, great. Well, my friend, I'll see you soon. Have fun! Oh, wir hätten runtergefahren, okay? Also, gehört zum Intro dazu <lacht> Mit der G2 sieht das so geil aus muss man, muss man einfach sagen, also vom Bild her Abartig genial Im positiven Sinne Kleine Raptoren? Das sieht aus wie ein kleiner Raptor. Oder doch nicht. Okay, das sind diese schwebenden Roboter. Oh! Hi! Wow! Pff, hab ich mich erschrocken! Oh, ah, da ist nichts Gutes zu sehen. Das ist die Waffe. Gib mir die Waffe. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie der erste Teil geendet ist. Hier werden wir auf jeden Fall gerettet in diesem Quantum-Reaktor. Von diesem Typ, den wir da kennengelernt haben. tell you, I got really excited when I heard that you were here. Brian's great and all, but he's just so busy with his work, he barely has any time for me. It gets pretty boring. <laughs> well, come on, come on. Don't be shy. I promise I won't bite. Will it help you if I told you I had guns built into my hands? Ferris, ah. put those Harris, away. Those are right. Okay, okay, I'm sorry. I'm an idiot. We don't, we don't want, want to shoot, shoot our guests, guests, guests, do we? No, sir, Brian, but I assure you, uh, well, anyways, I'll try <laughs> my best. Ich kann nicht reingucken. Aber well, geil. <lacht> okay. Employee of the Month ist immer Brian, Brian, Brian, Brian, Brian, Brian, Brian, Brian. Also Aber er hat hier wahrscheinlich immer allein gearbeitet, ne? Okay, was passiert jetzt mit denen? Weil das der the Wind. Okay, okay habe ich, ich mir gedacht. Oh, das ist cool. <lacht> ja, wir folgen dir, ne? Wir sind ja wir sind ja nett. Oh, these are some of Brian's langfristigen Erfahrungen. Brian hat die alien life forms that are here by the reactor, and and so weiter. Luckily, we already know a lot about your universe. And we know you're just about genetically identical to the humans here. Otherwise, you'd be one of those freezers. Brian has documented over 700 species from at least 73 alternate universes. He's working on research to determine why there's such a diversity of alternate Earths. The best theory so far is that about. Okay, the frieren here. Ganz viele Spezies ein. Also Aliens, Menschen und weiß Geier was? hat direkt diesen vertigo Charm, den ich vom ersten äh, Augenblick an so mega geil fand. Shooting Range. Ah, jetzt wird es interessant hier. Oh, what's that piece of junk? Look no, that's ridiculous. We wouldn't possibly have you fight deadly aliens in a high tech facility using a crowbar. That would be absurd. And here you go. State of the art triple point plasma condenser. Also known by its slightly cooler street name, the ionizer. New weapon acquired. Ionizer handgun. Go ahead. Shoot some targets in the water. Tim funktioniert ganz gut würde ich fast sagen. Gute Schreie. Du wirst was, ich einen Wow! Bad news, the gorgeous cycle in the Earth's mantle happens to be reflecting and concentrating subatomic resonances right here in this tower. Oh dear. Yeah, we're already getting minor MXEs. I'm gonna head into the roof and run defense up there. Use some of the force inside, just in case we get any anomalies in here. Roger. Was gets up. Oh! Kenn ich kenne ich auch vom ersten Teil, die äh, waren aber meistens tot. I'm yes. yes. Meet me in the hangar, I'll fly you over there and tell you what to do, dude. Oh, well, that might be a problem. Sector 4 is between the shooting range and the hangar, with no human accessible way around. That's, That's right. right. Ugh, okay, okay, this is fine. Alright, bud. Ah, yeah, man man an an Shouldn't be too bad, but I hope you got some good practice at the range. I'll unlock the door to let you in. Since the sector is on lockdown, we won't be able to communicate any longer while you're inside. Follow the science in the hangar. Come on in, follow me. <smug> Komm, wir gehen vorbei. Schnell, schnell, schnell. Oh, hier geht's aber schon ab. Für eine Demo. Sehr geil. Gefällt mir. Oh, hätte ich jetzt Bock, das durchzuzocken. See what they decide. Da wollen wir nicht hin, ne? Ach komm, mach auf, mach auf. Nee. Warte mal, so. Aber wir haben noch 95. Das heißt, kann ich da jetzt... Ja okay, das funktioniert nicht. Das heißt wir müssen uns nicht spritzen. Schade. Ich dachte man könnte die mitnehmen. Server Room. Tür? Da hinten, okay. Au! Oh. Full health restored. <lacht> yes. Das ist gut. Auf man richtigen Weg ging, weiß ich nicht, aber Weapons. Weapons Lab ist gut. Okay, geht nicht auf. 3894. Okay. Mal, warte mal, ich muss mal kurz in den Raum. Guck mal, wie geil ist das? Sehr geil. Okay, könnte man hier irgendwo? Okay, 3894 müssen wir uns merken vielleicht, vielleicht auch nicht. Schaut euch das mal an. Geil. Okay. Puh, hab ich mich erschrocken Okay. Sah nicht so gut aus für dich, ne? Guck mal hier, drei, acht, neun, vier. Wie geil ist das denn? <lacht> Acht, neun, vier ah, mein Bild! <lacht> Was ist das jetzt? Kann ich das nehmen oder? Wow! Hab <lacht> ich mich erschrocken. Okay. Jetzt können wir noch mal ganz kurz gucken, ob das nicht wirklich das komplette Ende jetzt war schon. Jetzt hier nochmal weiter? So, eben sind wir links. Das war schon mal nichts. Da können wir hier eine Waffe. Ne, man kann hier keine Waffe tragen. Okay. Tauchen ist nicht so einfach. Ah, okay, hier geht's weiter. das ist nicht <lacht> ich hangel mich irgendwie durch jetzt das n select the color you can perceive most clearly keine ahnung nach hier gehen ah, na du <lacht> hat die gleiche frisur wie ich fast außer dass ich die seiten kürzer habe Alien was da so also dran hängen oder so? das? Ne, okay, das soll glaube ich so sein. Also ich werde es beim nächsten Mal definitiv mit der Wolf index spielen, wenn es raus ist. raus geht's. Danger ist mein Vorname. Tschüss Brian. a message from the reactor's intercom network looks like an internal repair and containment team beat us to the mast can't let them find the modifications i've made so you need to take them out It should be a piece of cake a few repair drones some standard model security bots and one officer i've added their info to your encyclopedia so you can read up on them before you fight Schnell, schnell, schnell. <lacht> ah, endlich. Mann, das wird Zeit. <lacht> schauen was ich hier machen kann. Aus hast du so eine Schlange oder so, die sich darum bindet, das was ich eben gesehen habe. nehmen? Nein, okay. Da war eine Szene bei Vertigo 1 sind die hier, äh, diese Roboter damit gefahren und ich glaube ich habe einen kaputt gemacht und der ist dann außer Kontrolle geraten. Ich habe mich auf jeden Fall besiegt voll. <lacht> Welcome to the facility of Data. -Mask -Beta. Due to events out of our control. Datamask-Betas-Core is currently deactivated. If you represent a plane ISV maintenance team, please use the central console to request access to the upper floor. Error. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich irgendwo hoch, ne? Jetzt da hoch. Ich denke nicht. Hier ist dunkel und ich habe Angst. Nee. Okay. Dann versuchen wir einfach mal durch diese Türen durchzugehen. Durch öffnen die sich auch? Nein. Warum auch? Kann man hier irgendwas machen? Security. User is not registered maintenance personnel. Please drop your weapons, lie face down on the floor with your hands on your head, and wait for the arrival of the manual identity verification team to approve your credentials. Oh. Da kommt noch einer. OK Das wir noch mal schaffen, oder? Okay, jetzt haben wir hier Zugang. Ja, jetzt haben wir Zugang. Did you know? Filters were added to all playing data masks in 1974, to block employee access to pornography. <laughs> Oh, das sieht krass aus, wie das Wasser da so runterfällt. Ja. Nein. Oh. Was nicht so gut, oder? <laughs> Okay, <lacht> geil, das war ein geiles Demo-Ende, sag ich mal. Ja Leute, ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Abo-Button nicht vergessen. Dann könnt ihr mich so auch weiterhin unterstützen. Und äh, ja, falls ihr kein Video verpassen wollt, kein Livestream verpassen wollt, ja, aktiviert doch die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt. Und äh, ja, ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen.